Auch mir so moyen am und Merci für die vielen schönen Objekte, die ihr uns also geschickt hat. Wie zum Beispiel für das Abmunterungskamel, an der sich Säßigkeit verstopft verstopft. Oder diese Puschen, die dir gebastelt hat, als allem weil was ihr nicht mehr braucht. Oder dieser Vogel, an der viel, viel schon an diesen Zeit etwas zu Fressen am Hi, hat ihn dieselbe Idee. Am Hi auch, viel isch auf Frensisch. Aber was dazu? Das ist eine kochmaschinen was, den was Cool an der Hi. Mein Objekt ist witzig Recycling. Aber der gibt es bestimmt gut, beim ECO 2020 verstohlen. Am fahren Bike. Oder macht das super pasch für mich? bestimmt froh wäre, wenn sie so viel Chance hat wie das Katz an ihrem Katzenkostüm. Blumen dürfen an dieser Seite noch nicht fehlen. Entweder der ist Plastik. Oder die Blumen, die durch das super Erfüllung sehr Miseo sind. Wir sind aber froh, dass ihr Lieblingsobjekt also einen sicher Platz hat, wo das ihr sie verstauen An der Puppe ein Bad und ein Darbiet um Kopf vorn tun. Im Tom's Kaffee kann ich so gut mit seinen Puppen etwas Gutes trinken. Ihr wisst noch nicht, was, Man da kommt dann das Menüskart. Wir sollen jeder einzelnen Merci für die Flugprojekte, die ich dir geschickt habe. Ob Laberluten, <lacht> <lacht> Televisionen, sogar Fliegeren und Bilder waren dabei. Wenn haben uns über alle Einzelideen Ideen Und wir haben ein wichtiges Gedanke mal auf den Weg gehen. Beim Sammeln von den Ofen Materialen dass wir viel Verbrauchern auf können. Das sind zwei von den, wenn ich brauche, nicht direkt ins Waschgeheu, weil die kann ich auch putzen und auch immer direkt im Brauch. Ja, da kann ich natürlich noch viel zu bürsten. Weil ich vielleicht nicht, wenn ich schon jemand weiß, da kann ich noch gebrauchen. Ja, nur bei einem Metall oder Waschgehalt bereue, denn da sind ein Waschgehalt. Also, haltet. Das ist nicht gut für die das das heißt, ist da und dann hier Das, das hilft nicht schon selber. Du den Bauch ist etwas ganz Schönes und hat die Wald. Ja. Adi!